Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch ein Märchen vor. Hans im Glück. Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient und sagte zu ihm: Herr, meine Zeit ist um. Ich möchte gern heim zu meiner Mutter. Gebt mir meinen Lohn. Der Herr antwortete: Du hast treu und ehrlich gearbeitet. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Er gab ihm ein Stück Gold, das so groß war wie Hansens Kopf. Hans zog sein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Hause. Als er so dahinging, kam ihm ein Reiter entgegen, der frisch und fröhlich auf seinem munteren Pferde dahertrabte. Ach, seufzte Hans ganz laut, was ist das Reiten schön! Da sitzt man wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuhe und kommt doch schnell voran. Der Reiter hatte das gehört, hielt an und rief. Ei, Hans, warum läufst du denn zu Fuß? Ich muss ja wohl, sagte er, ich habe einen Klumpen Gold heimzutragen, der drückt mich sehr. Weißt du was, wir wollen tauschen, sagte der Reiter, ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir dein Gold. Von Herzen gern, sprach Hans, doch ich sage euch, ihr müsst euch damit arg abschleppen. Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half Hans auf das Pferd, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach, willst du recht geschwind reiten, musst du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen. Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferde saß und so frank und frei dahin reiten konnte. Nach einem Weilchen gefiel es ihm, schneller zu reiten und er begann, mit der Zunge zu schnalzen und hopp hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab, und ehe sich Hans versah, lag er abgeworfen in einem Graben. Hätte ein Bauer das Pferd nicht angehalten, wäre es noch dazu durchgegangen. Dieser Bauer trieb eine Kuh vor sich her. Er half Hans auf die Beine, der sich zu dem Bauern sagte, das Reichen ist ein schlechter Spaß, zumal auf einer solchen Meere wie dieser, die einen abwirft, dass man sich den Hals brechen könnte. Ich setze mich nimmermehr auf ihren Rücken. Da lobe ich mir eure Kuh, hinter der kann man gemächlich reingehen und hat obendrein jeden Tag seine Milch, Butter und Käse. Was gebe ich darum, wenn ich eine solche Kuh besäße? Nun habt ihr einen solchen Gefallen an dieser Kuh, so will ich sie euch gern für das Pferd überlassen, sagte der Bauer. Hans willigte mit Freuden ein und der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Ruhig trieb Hans seine Kuh vor sich her und war glücklich über seinen Handel. Habe ich nur ein Stückchen Brot? daran wird mir's doch nicht fehlen. So kann ich stets, wenn es mir beliebt, Butter und Käse dazu essen. Habe ich Durst? So melke ich meine Kuh und trinke Milch. Was will ich noch mehr? Als er in ein Wirtshaus kam, machte er Halt und aß alles, was er bei sich hatte, Mittag- und Abendbrot zugleich, auf einmal auf. Für seine letzten Paar Heller ließ er sich ein halbes Glas Bier einschenken und trank es. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze wurde immer drückender, je höher die Sonne stieg. Hans lief über eine Heide und in der Mittagsglut dürstete ihn sehr. Er dachte, jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben, ehe mir die Zunge am Gaumen kleben bleibt. Er band die Kuh an einen dürren Baum und weil er keinen Eimer hatte, stellte er seine Ledermütze darunter. Doch wie er sich auch mühte und mühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Er stellte sich aber auch so ungeschickt an, dass ihm das ungeduldige Tier mit einem Hinterfuß einen argen Schlag vor den Kopf versetzte. Hans taumelte zu Boden und konnte sich eine Zeit lang gar nicht besinnen, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges der auf einem Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. Was tust du hier? rief er und half den guten Hans auf. Der erzählte ihm, was vorgefallen war. Und der Metzger reichte ihm seine Flasche. Da, trink einmal und erhole dich. Die Kuh wird keine Milch mehr geben. Sie ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten. Ei, wer hätte das gedacht? Freilich ist es gut, wenn man so ein Tier zu Hause schlachten kann. Es gibt eine Menge Fleisch. Doch ich mache mir aus dem Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug. Ja, wer ein so junges Schwein hätte, das schmeckt anders und dabei gibt es noch viel Würste. Höre, Hans, sprach der Metzger, dir zuliebe will ich tauschen und dir das Schwein für die Kuh lassen. Gott lohne euch eure Freundschaft, sprach Hans, übergab ihm die Kuh und nahm das Schwein am Strick, an den es gebunden war. Hm. Hans zog weiter und dachte darüber nach, wie gut es ihm doch ging. Wurde er unterwegs verdrießlich, so fand sich gleich etwas, das ihn wieder fröhlich stimmte. Bald gesellte sich ein Bursche zu ihm, der eine schöne weiße Gans unter dem Arme trug. Sie grüßten sich freundlich und Hans erzählte von seinem Glück, wie vorteilhaft er getauscht hatte. Hebt einmal meine Gans, wie schwer sie ist. Acht Wochen lang ist sie genodelt worden. In den Braten beißt, muss ich das Fett von beiden Seiten abwischen, prahlte der Bursche wieder ganz. Ja, die hat ihr Gewicht. Doch mein Schwein ist auch nicht dürr, sagte Hans. Da sah sich der Bursche nach allen Seiten ganz bedenklich um und flüsterte Hans zu. In dem Dorf, durch das ich eben gekommen bin, ist dem Schulzen ein Schwein aus dem Stalle gestohlen worden. Ich fürchte, ich fürchte, ihr Pferd ist da am Seil. Die Dörfler haben schon Leute ausgeschickt, und schlimm wäre es für euch, wenn sie euch mit dem Schwein erwischen. Bestimmt würdet ihr ins finstere Loch gesteckt werden. Hans ward Angst und Bange. Ach Gott, jammerte er, helft mir aus der Not, ihr kennt euch besser hier aus, nehmt mein Schwein und überlasst mir eure Gans. Ich muss mich aber auch in Acht nehmen, sagte der Bursche, doch ich will nicht an eurem Unglück schuld sein. Er trieb also das Schwein schnell auf einen Seitenweg weg. Der gute Hans aber ging sorgenfrei mit der Gans unter dem Arm weiter seiner Heimat zu. Wenn ich es mir recht überlege, sprach er zu sich selbst, habe ich vorteilhaft getauscht. Erst den guten Braten, dann die Menge Fett, die herausräufeln wird, das gibt Gänseschmalz auf ein Vierteljahr. Und schließlich die weißen Federn die ich mir in ein Kopfkissen stopfen will. Darauf kann ich gut schlafen. Wie wird sich meine Mutter freuen? Als er durch das letzte Dorf kam, sah er dort einen Scherenschleifer mit einem Karren stehen. Der ließ sein hart schnurren und zang dazu. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich sprach er zu ihm. Euch geht's wohl gut, dass ihr so lustig bei eurem Schleifen seid. Ja, ja, das Handwerk hat goldenen Boden, sagte der Schirnschleifer. Ein rechter Schleifer verdient sein Geld. Doch wo habt ihr die schöne Gans gekauft? Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht. Und das Schwein? Die habe ich für eine Kuh bekommen. Und die Kuh? Die habe ich für ein Pferd bekommen. Und das Pferd? Dafür habe ich einen Klumpen Gold gegeben, der so groß wie mein Kopf war. Und das Gold? Das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst. Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewusst. Wenn ihr es nur dahin bringt, dass ihr das Geld in der Tasche klingen hört, wenn ihr aufsteht, dann habt ihr euer Glück gemacht. Wie soll ich das anfangen? fragte Hans. Ein Schleifer müsst ihr werden, so wie ich. Dazu gehören nichts als ein Wettstein. Da habe ich einen, der ist wohl schon ein wenig schadhaft. Doch sollt ihr mir dafür auch nichts weiter geben als eure Gans. Wollt ihr das? Ihr könnt ihr noch fragen, meinte Hans. Ich werde jetzt zum glücklichsten Menschen auf Erden, wenn ich Geld in meiner Tasche finde, so oft ich hineingreife. Was brauche ich mir da länger Sorgen zu machen? Er reichte dem Schleifer die Gans und nahm den Wetzstein. Du nehmt noch diesen Stein dazu, auf den ich dies gut schlagen lässt, damit ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt, sagte der Schleifer und hob einen gewöhnlichen schweren Feldstein auf. Hans lud den Stein auf seine Schulter und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Vor Freude leuchteten seine Augen. Ich muss in einer Glückshaut geboren sein, rief er. Alles, was ich mir wünsche, trifft ein. Es geht mir gerade so wie einem Sonntagskind. Sein Tagesanbruch war er auf den Beinen und er begann müde zu werden. Der Hunger plagte ihn und weil er allen Vorrat in der Freude über die erhandelte Kuh aufgegessen hatte, konnte er nur noch mit Mühe weitergehen und musste jeden Augenblick ausruhen, denn die Steine drückten ihn schrecklich. Wie gut wäre es, wenn ich gerade jetzt nichts zu tragen bräuchte, dachte er und schlich wie eine Schnecke an einen Brunnen. Dort wollte er rasten und sich durch einen frischen Trunk laben. Um die Steine beim Sitze nicht zu beschädigen, legte er sie vorsichtig auf den Brunnenrand. Dann bückte er sich, um zu trinken. Dabei stieß er ein wenig an beide Steine an und plumps fielen sie hinab. Als Hans in der Tiefe versinken sah, sprang er erfreut auf, kniete nieder und dankte Gott, dass ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art von den Steinen befreit hatte, die ihm gar zu hinderlich gewesen waren. So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last, sprang er nun weiter, bis er daheim bei seiner Mutter war. So, das war das Märchen von Hans im Glück. Für heute sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.